Herzlich willkommen zur sechsten Folge Probably Nothing. Es ist in den paar Tagen wieder viel passiert. Dank an Snoopy, 007, TravelerPaddy und Oldwatch, die sich einen super Sialum gekauft haben und diesen Kanal damit unterstützen. Mein Dank ist over 9000. TanglePay hat eine Partnerschaft mit TangleSwap angetreten. Damit könnte man im Defi-Bereich bald wohl auch TanglePay benutzen. In der letzten Folge habe ich schon über die neue Webseite berichtet. Da stand auch schon, dass man bald TangleSwap mit TanglePay verbinden könnte, die Partnerschaft kommt also nicht überraschend. Hans Moog hat ebenfalls einen interessanten Tweet abgesetzt, welchen man aber mit Vorsicht genießen muss, zumindest das, was die Zeitangaben angeht. Hans war auf einem Forschungsgipfel und auf diesem wurde erörtert, wie und in welchen Schritten der Cordy in den kommenden Monaten in das Menet eingeführt werden soll. Betonung klickt hier auf kommenden Monaten. Er denkt, dass die ersten Teile von Goshima auf Hive umgestellt werden können. Das Hauptziel ist aber, den Code aufzuräumen. Es wurden über 30.000 Codezeilen geändert. Ein interessanter Artikel über die Übersicht von IOTA wurde auf morethandigital.info veröffentlicht. Dieser Artikel richtet sich in erster Linie an Menschen, die zum ersten Mal von IOTA hören. Am 19.05. hat IOTA auch den neuen Tangle Explorer veröffentlicht. Die neue Version hat viele neue Funktionen und Verbesserungen, neue Inhalte auf den Adressen- und Nachrichtenseiten wie QR-Code, Transaktionsverlauf, eine Navigationsleiter, Meilensteine, einen Dark-Mode und vieles mehr. Yele Melena hat dazu noch einen Tweet abgegeben, dass man mit dem neuen Explorer seine eigenen erstellten DIDs gut beobachten kann. Eine neue Partnerschaft zwischen Assembly und Chromi wurde beschlossen. Chromi ist ein lateinamerikanischer NFT-Anbieter. Wir können gespannt sein, was dich ergeben wird. Der Community-Mitglied Kali, der einen schönen Pixel-NFT-Sammlung hat, veröffentlichte sein letztes Werk, welches man ab heute kaufen kann. Aber laut seinem Tweet, there is one last thing. Die ganzen iota nerds kollektion widmet er dem Probably Nothing-Projekt. Das heißt, wer diese Pixel-Nerds erwirbt, unterstützt damit auch gleichzeitig diesen YouTube-Kanal. Das ist eine unglaublich großzügige Geste, für die ich mich bedanken kann. Damit habe ich nicht gerechnet und zeigt, wie offenherzig die Community ist. Checkt die tollen Charaktere aus, es sind noch einige da, es wird auch nie wieder eine Kollektion von Kali geben. Schade. Hinterlasst auf Twitter oder hier in den Kommentaren viel Liebe für ihn. Kali, danke, danke, danke. Am Ende der letzten Folge kam Holger Köter noch mit einer neuen Anwendung daher und jetzt bestätigt er, dass der IOTA-Token für Mikrotransaktionen benutzt werden kann. Ein weiterer Anwendungsfall reiht sich in das große Ökosystem ein. Landex war letzte Folge ein großes Thema. CoinRisk hat sich die Tokenomics angeguckt und eine Analyse betrieben. Das Rating gibt ein grünes Signal. Leider ist es aber nicht ersichtlich, wie die Gewichtung funktioniert und damit schwer zu beurteilen, ob es wirklich grün ist. Schaut es euch selber an, sagt eure Meinung, aber wie gesagt... Seid vorsichtig. Dominik Schiene veröffentlichte am 18.05. einen Blogartikel auf Cointelegraph. Krypto erlebt Wipeshift, was bedeutet der Stimmungswandel für die Branche. In diesem Artikel geht es um die geopolitischen Entwicklungen, die dieses Jahr passiert sind und wie diese sich auf die Kryptowährungen entwickelt haben. Dieser Artikel beschäftigt sich jetzt nicht direkt mit IOTA, dennoch interessant zu lesen, da hier auch die politischen Auswirkungen angesprochen werden und die ethische Sicht. Der Twitter-User Ichhaus 2040 hat eine Infografik über Shimasi getwittert. Diese ist wie immer voller Informationen und gibt einen schnellen Überblick über das Projekt. Dell veröffentlichte am 13. Mai 2022 einen Artikel über ihre DCF-Technologie. Das Data Confidence Fabric, kurz DCF, bietet eine standardisierte Methode zu qualifizierten screenen Messen und Bestimmen, ob Daten eines Unternehmens den Vertrauensstandard und Relevanz erfüllen. Ziel sei der Markt der Emissionszertifikate, der momentan anfällig für Fälschungen oder gar Doppelverkäufen sei. Beispielsweise berichtet Bloomberg, dass etwa 30% der Unternehmen in verschiedenen Branchen nicht übereinstimmte Daten in mindestens einer Emissionskategorie haben. Und die Financial Review berichtet kürzlich, dass bis zu 80% der von der Regierung ausgegebenen Emissionszertifikate fehlerhaft oder nur Schein sind. Jetzt dürfte dreimal raten, welche Technologie Dell gewählt hat, um die Daten vertrauenswürdig zu handeln. Wer jetzt Dogecoin, Shiba oder Floki-Coin im Sinn hatte, kann jetzt ausschalten. Wer allerdings auf den Tangle getippt hat, liegt hier richtig. Das Projekt von Timson Labs welches in Folge 4 erwähnt wurde, wird den Start der Plattform für den Mai anvisieren. Es sind also noch ein paar Tage, bis wir die Börsen und ihre Wallets beobachten können. Das zweite geheime Projekt von Soonlabs wurde veröffentlicht. Hierbei handelt es sich um ein Spiel mit dem Namen Escape from Planet Phi. Das Spiel folgt Soonman und seinen Freunden, dann nachdem sie durch ein Wurmloch gesaugt werden und auf einem Planeten Phi abstürzen. Mit einem kaputten Raumschiff und wenig Ressourcen erkennt das Team, dass sie mit dem Aufbau von Grund auf beginnen müssen. Sie beginnen mit Bergbau und Gartenarbeit, um Vorräte zu sammeln. Natürlich gibt es auch Feinde und Kämpfer. Wie die Kämpfer ausgetragen werden, wie der Marktplatz funktioniert und wie viele Kämpfer man am Anfang kostenfrei bekommt, erfahrt ihr alle im Blogartikel von Labs. Auch die Tokenomics werden in diesem Artikel vorgestellt. Ein Release-Datum wurde nicht bekannt gegeben. Am 26. Mai findet eine Konferenz statt, wie man ein digitales drs Pfandsystem in globalen Maßstab entwickelt und einsetzt. Eingeladen sind Verpackungshersteller, Markeninhaber, Einzelhändler, Verbraucher, Regierung und Regulierungsbehörden. Digital DRS ist ein neuer Ansatz für Pfandrückgabensysteme, der durch die digitale Verfolgung von Verbraucherprodukten ermöglicht wird. Jens Münch ist für die IOTA Foundation vertreten. Weiter sind GS1 US, die Firma Ketzler, Recycler und die DDRS Alliance dabei. Diese Konferenz ist kostenfrei. IOTA Foundation veröffentlichte auch einen neuen Blogartikel, das IOTA Governance Forum. In diesem wird das Governance Forum hervorgehoben, da dieses Forum ein wichtiger Schritt für die Zukunft ist, wo man später auch neue Abstimmungen in der Firefly Wallet veröffentlichen kann. Ist dieser Artikel längst fällig? Das IOTA-Café wurde hierfür umstrukturiert in IOTA Governance Forum. TangleBay veröffentlicht eine neue Version seiner Swarm Software. Alle, die eine Node besitzen und diese über Swarm laufen lassen, sollten diese updaten. Vielen Community-Mitgliedern ist die Wallet TanglePay bekannt. Jetzt wird TanglePay, dass sie eine Prüfung durch Cedric durchführen lassen wollen. Damit wird die App in vielen Augen sicherer und würde mehr Vorteile ausräumen. Auch das dritte geheime Projekt wurde von Zoom Labs veröffentlicht. Dabei handelt es sich um eine Partnerschaft mit TanglePay. Man wird damit seine Zoom-Token in der Wallet ablegen können und direkt neue Token über TanglePay kaufen können. Wer sich für DID Digital Identifiers interessiert, sollte den Gastbeitrag bei Tangle Labs von Dani Cree lesen. Dieser umfangreiche Artikel zeigt die momentane Situation, also dem Web 2.0 und der Zukunft. Neuigkeiten gibt es auch von Community Treasure Governance. Es geht um die kürzlich durchgeführten Testabstimmungen in einer offenen Beta und diese sind gut angekommen. Firefly ist so gut wie fertig. Es wird quasi nur noch poliert und dann gibt es ein Update, ich schätze wohl eventuell diese Woche sogar. Danach kommt die erste Abstimmung, auch wer eine Note betreibt, kann sich an der Abstimmung beteiligen. Die vollständige Konversation könnt ihr auf YouTube angucken. FinTechMagazine.com hat ein Interview mit Sankar Krishan, EVP und Branchenleiter für Banken und Kapitalmärkte bei Capgemini geführt. Auf die Frage, ob es eine bessere Alternative zu Blockchain gibt, sagt er folgendes. Es gibt mehrere Brancheninitiativen wie R3 Corda, die ein Peer-to-Peer-Modell für die Erstellung von Transaktionen und anderen DLT-Technologien wie Hashgraph, IOTA, Tangle und usw. So verwenden. Traditionell große Technologieunternehmen haben auch verteilte Datenbanken verwendet, die ohne eine Blockchain funktionieren können. Das Bankenwesen hat IOTA also auf den Schirm. Das ganze Interview findet ihr in der Beschreibung. Wer keine Übersicht mehr hat, welche NFTs was machen, ob sie überhaupt seriös sind und was man davon halten soll, sollte den Artikel von ICCD lesen. Dieser beschäftigt sich mit dem DYOR, dem Do-Your-Own-Research-Ansatz. In dieser Artikelserie geht es um die Punkte, die man selber abhacken kann, wenn man in ein Projekt investiert, den Basics also. Wie man denn beispielsweise Tokenomics bewerten kann, könnt ihr in den nächsten Artikeln erwarten. Im zweiten Artikel geht es schon an das Eingemachte. Dort wird eine Tabelle zur Verfügung gestellt, an der man sich runterhangeln kann und das Projekt, in das man investieren will, bewerten kann. Dieser Artikel ist für alle Pflicht. Huhn, ein altes Community-Mitglied, baut gerade eine Web3-Anwendung mit IOTA. Den Screenshot, der er auf Twitter geteilt hat, sieht sehr interessant aus. Falls die Blockchains schon integriert sind, die man auch sieht, wird diese Anwendung Wellen schlagen. Wir sind gespannt, was und vor allem, wann die nächste Info kommt. Gestern hat Adam Unchained ein neues Update für Suniverse-Plattform vorgestellt, und zwar das erweiterte Suchen. Im Tweet ist auch ein Video, wo man das Ergebnis besser sehen kann. Da Zoomerwurst schon gefühlt aus allen Nähten platzt, ist diese kleine Komforthilfe sehr willkommen. Tanglesey schickt euch wieder in die Schule. Sie möchte ein Defi-Training anbieten mit qualifizierten Trainern. Das Training startet am 1. Juni auf Discord und ist für alle kostenlos. Kostenlose Nachhilfe? Sehr gern. Weiter geht's mit Lernen. Am 30. Mai gibt es die erste Session IOTA DAO Pioneers. Hier lernt man alles über DAO, es sind keine Vorkenntnisse nötig, alle sind willkommen und es ist kostenlos. Das war's mit Folge 6, danke für das Zuschauen und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Macht's gut, ciao, ciao.